Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales. Was wäre die Definitive Edition? Ich renne jetzt mal kurz hier durch Kaputorium, Torim, Norim, Torim, ich glaube, Torim, Kaputorium. Ne? Ich glaube, das ja, okay, keine Ahnung. Und äh, ja, in der letzten Folge haben wir die Giganto monster erledigt, alle von denen, alle elf, alle zusammen und haben uns einen neuen Titel abgeholt. Und ihr standet vorher nicht hier. Oder? Du bist rich, ne? Wenn ich daran denke, dass mein Sohn von 13 Jahren weggegangen ist und nichts mehr von ihm gehört habe, ja, wir haben ja die gigante Monster erledigt für diesen einen Typen in diesem Wanderzelt und äh, er hat gesagt, sein Vater hat ihn damit aufgetragen, hat alles zu machen und ja, wir sollten dem Vater Bescheid geben, wenn wir den sehen. Die haben gesagt, der ist sind Caputorium und dann ist er wahrscheinlich, ne? Wo er wohl sein mag. Hey, Ey, du bist nicht zufällig der vater von rich oder du du kennst rich also der ding sie rich okay ich dachte der vater ist so ja wir haben ihn auf unseren reisen kennengelernt Wo ist mein sohn ich glaube er zieht wieder durchs land zusammen mit karen er ist also auf reise verstehe deswegen war er auch in keiner der städte Oh, wir sollten hier von rich aussichten dass alle giganto monster besiegt wurden wie bitte die beiden haben das geschafft Nein, das waren wir, um genau zu sein. Wir haben sogar Beweise dafür. Ach, dafür brauche ich die ganzen Objekte oder was. Dieses stampft den Gigantomanzan. Unglaublich, das ist einfach unglaublich. Falls du Rich auf deinen Reisen wieder treffen solltest, kannst du ihm mitteilen, dass ich die Hochzeit erlaube. Sag ihm, er soll nach Hause kommen. Okay, mache ich. Okay, das ist mal eine Ansage. Ich hoffe, die sind jetzt immer noch am gleichen Ort, ne? Weil sonst äh... Bitte, bitte, sagt mir, die sind am gleichen Ort. Ich habe jetzt kein Bock hier noch mal durch die Gegend zu fliegen. Ich gehe jetzt einfach nur. Ich weiß gar nicht, warum ich immer erst ins Luftschiff ins Luftschiff in Baul gehe. Man kann auch, glaube ich, direkt ja sich teleportieren. Wir sind noch da, Gott sei Dank. So, story Fortschritt. Hi. Also nichts Story Fortschritt vertrete ich eigentlich. Ich habe deinen Vater getroffen. Ich habe ihm die Nachricht übergebracht Wirklich, danke. Er meinte, ihr könnt heimkommen, wann ihr wollt. Er wird eure Hochzeit erlauben. Wirklich? Vielleicht führt uns unsere Reise ja eines tags nach Caputorem. Das war eine gute Gelegenheit für einen Besuch. Ja. Du bist ungewöhnlich schweigsam, alter Mann. Wie meinst du das? Ich bin eben ein schweigsamer Mensch. Ich hätte mehr einen witzigen, einen billigen Witz von dir erwartet. Was, du bist verheiratet? Dabei wollte ich dir gerade einen Antrag machen oder sowas in der Art. Nee, ich bevorzuge ältere, reife Frauen. Solche wie Judith. Du verschwörst mich einfach noch nicht, Rita. Vielleicht wirst du das nie tun. Ich weiß nicht, warum du die einmal dass ich dich verstehen möchte. Okay. Und jetzt noch mal nach Caputoring gehen oder so. Na, naja, Ahnung. Möchte ehrlich gesagt, erstmal in diese Dungeon da reingehen? Mal gucken, wir uns erstmal ein Kapitel um. Warum nicht, wenn wir schon mal hier sind? Ne? Vielleicht ich ja was Schönes. Ne? Zurückblickend betrachtet ist ein Kostüm eigentlich auch nichts Wahres. Ne? Ja, damit können wir irgendwie, weil nicht ich hätte lieber was, was uns weil nicht stärker macht oder so. Keine Ahnung. Eine bessere Waffe oder bessere Rüstung oder was weiß ich, da hätten wir auf Dauer irgendwie mehr. Aber wir haben schon ganz schön heftige Sachen, ne? heftige Rüstungen, heftige äh, Waffen und so. Nein, schon die Waffe von Juri oder Judith. Ja, da schon über 700 machen. Und überhaupt, ja, ja, über 700 ist glaube ich nicht schlecht. <lacht> Ja, über 700 klingt nicht schlecht so was man hier so an angriffskraft haben kann hey du bist du bist ja der... bei schützen was auch immer passieren mag vermutlich du bist wohl der vater von ah. okay anscheinend war nichts machen schade okay Na, ja, vielleicht kann man noch nichts machen ist ja immer wieder so eine frage ne? ich mag so quest nicht die weil ich so kurz Zeit haben um die zu erledigen ist immer sehr frustrierend bei den Tales aufspielen wie man sieht 200 Spielstunden ein bisschen äh, liegt die, liegt das auch an der Paranoia die ich habe äh, nicht zu verpassen und jetzt mal hin und her zu rennen mit allen zu reden und so und ja, da stapeln sich halt immer so ein paar Minuten auf und ja, aus so ein paar Minuten werden Stunden und ja, dann sieht man ja 200 Stunden fast. Ne, ich bin immer noch nicht durch mit der Story, Leute. Wir sind wahrscheinlich schon längst durch hier mit, weiß nicht, 50, 60 Stunden. Wie lange dauert ein Rollenspiel so in der Regel? 60 Stunden würde ich sagen. Ne? Also so im Vergleich. Dragon Ball Z, Kakarot, was ich ähm, angefangen habe nach diesem Spiel und noch vor diesem Spiel hier beendet habe hat Nur 60 Spielstunden gedauert und ja, so komplett arm an Nebenquests und post content war das Spiel auch nicht, aber trotzdem das Spiel später als dieses Spiel angefangen habe, es vor diesem Spiel noch abgeschlossen. Das sagt euch schon mal so ein kleiner Vergleich, muss ne? ich sagen, jetzt auch ein japanisches Rollenspiel, also mehr ja, so auf Action ausgelegt und so. Kingdom Hearts 3 habe ich angefangen nach diesem Spiel und da habe ich auch davor vor diesem spiel erledigt wahrscheinlich werde ich das DLC, wenn ich da mal irgendwann mal wieder weitermache auch noch äh, erledigen bevor ich die story ja wohl vielleicht nicht die story aber ich will mich ja jetzt darauf konzentrieren Vesperia abzuschließen deswegen ja ich will mal irgendwann auch mal wieder neue sachen anfangen und so aber erstmal müssen die alten projekte weg das geht nicht mir ich hoffe ich finde nicht so viele neue gegner ja Vielleicht auch nicht. Oh nee ihr seid... Ihr seid Antifeuer, ne? du nicht. gewesen wirst du durch meinen Angriff nicht geheilt. So, ich kann wirklich nur den angreifen. Also, ihr kommt durch um den Rest, ne? sehen die Umrandungen von dem Ding irgendwie komisch aus. Licht, was? Resistenz, Feuer warum will ich überhaupt gegen die kämpfen ich glaube glaub diese Viecher, die habe ich letztens erst erkundet neben letzten part wegen ja der hat mich macht ihr da jetzt vernünftige dinge ein Ist jetzt alles die falschen Sch Zauber ein, kann das sein? Okay, da war weiß nicht hätte besser sein können. Ich muss bei jemand anderen steuern als Juri äh, Carol. Deinen neuen Titel und rita nehmen wir auch mal raus obwohl wenn rita draußen ist und aber ich rechne ja damit dass vielleicht nur irgendwie im boss oder so hier rumläuft ne? also dem sinne weiß also ich nicht sparen wir uns vielleicht mal unsere unsere boss truppe auf flammvogel du bist neu ha. Äh, resistenz feuer schwäche wasser Da wie viel ab hier habt ihr? 90.000. Das ist ja eigentlich nicht mehr so viel, ne? Jetzt Standard, würde ich sagen. Okay vielleicht ist Carol nicht so gut gegen diese viecher judef ja kommen wir ja. ja Sowieso in den meisten Gegnern, die aus dem Weg gehen, ne? alles, was wir ja noch nicht gesehen haben, und so, das werde ich natürlich kaputt hauen. Aber danach war es halt auch Er hey, warte mal einen Moment. Ich habe diese eine Fähigkeit, Warum habe ich die nicht ausgerüstet. Hier und Lichtfall, wenn ja ich das. In Luft und für Klingen lieber aus. Nähe, wo ist diese eine der TP wieder erstellt? So ich habe doch gar nicht abgebrochen. Ach, ich kann da gar nicht aufladen. So dann muss ich das so machen. Hab habe ich mal da auch nicht. Ähm. Ah, boah. Äh, zehn, okay. So ist der kommt auch mal hier rein. Bewegt dich nicht, gut. Beweg dich nicht ist. Eigentlich voll die, voll die gute St <lacht> Ich sehe gerade wie die beiden da voll auf die Fresse bekommen, werden ich hier voll gechillt war. Am Boden zeichnen und so. war oh, geile Kombo. Ja, okay, Auch nicht so dolle gegen die Fischer zu kämpfen. Dauert ein bisschen lange, bis ich die kaputt haue. also gefühlt sollte vielleicht noch nicht hier hin aber was soll's. Hm. vielleicht sollte ich richter doch im team nehmen ohne magie aber ich so ist das hier ein bisschen schwierig heile uns bitte wird er so gedacht nach egal aber nee, okay da ist eigentlich auch gut gegen die fücher zu kämpfen ist voll nervig. Geh mal kaputt. Ja, aber ich, vor allem ich treffe die nicht. Ey. Boah, Junge, haut die da mal kaputt. gibt es jetzt nicht. Na, wenn die Gegner schon l 55 sind, dann nehme ich mal an, der Boss wird noch eine ganze Ecke heftig sein, wenn ihr ein Boss ist überhaupt. Jetzt einfach mal stark an, das eine Dungeon und jetzt glaube ich, erstmal mit Dings rum, obwohl ich glaube, da war noch ein Gegner, den ich noch nicht kenne. Ne? So, äh, boom, äh. so, so gefühlt wird jetzt ein bisschen schilliger, wortwörtlich, weil Rita ein paar äh, Wasser und eiszauber zauber vielleicht auf die drauf ballert. Großer Kampf fahren, nichts Neues. Tschüss. Mit den, den, den, den, den, den habt ihr gesehen wie ich die gegeben habe ah, ja kommt mir irgendwie bekannt vor hat man nicht mal so ein ähnliches dungeon irgendwie wie das schon mal passiert ist hier schießt dich mal ab da bringt nichts bis feuer ne? das ist noch wieder ein neues viech da wo muss ich jetzt das erste in keine ahnung Oh, hi Was geht du bist ein neues wie ich sei nicht zu schmerzhaft nervig vier stück ehrlich Flammenfledermaus. Sag maus sagt bloß müssen äh. ja, der ja zauber gelandet ey. ich habe champagner gelesen von rita wo ist er gelandet Dessen setzt ja auch die richtigen Angriffe ein. Ich gehe da rein. Ich gehe rein. Auf mein Angriff. Boah, jetzt bin ich auch noch versiegelt. Okay, die haben aber nicht so krasse HP wie ein viecher vorhin einen klumpfflügelmann kannst du mich kurz heilen von dem anti siegel dingen danke ich gehe da rein ich kann es kaum warten bis carol irgendwie so ein 700 angriffs oder Axt oder was auch immer bekommt Mal komme ich mit meinen riesen zahnarzt bohrer ok cool das ist eine neue siegespose Animation, was auch immer granat weil ich bin ich noch nie mit der konstellation durchgegangen gegen gerannt ist wahrscheinlich noch random, ne? Kann ja nicht jedes Mal kommen, ne? So, wir haben jetzt hier voll viele Abzweigen. Wo soll ich denn jetzt das erstes hingehen oder als letztes? Hm. warte mal hier. Warte mal, war ja nicht auch schon vorher was? Nee. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, es ist passiert. Es ist schon wieder passiert, Daniro. was ist schon wieder für ihr du Idiot. So. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, wo der falsche Weg ist, dann würde ich jetzt da erstmal hingehen. Hm. Hm. repeat hat jetzt auch so ein. Ui. So ein äh Dingen, so ein eine Fähigkeit mit der irgendwie heilige tränke jetzt länger anhalten aber ich sehe ganz ehrlich keinen Unterschied also ich finde das ist immer noch genauso lang und ey, da wollte ich eigentlich lang man spezialgummi und ach jetzt sind bei ihr gut Gucken wir mal, wo ist hier noch? Boah, kannst ganz mal auf, wenn er so viel Abzweigung zu geben. Hier ist er furchtbar. Großer Raptor Schnabel, eine Truhe. Ähm, ja, er ist auch voll angsteinflößend. Da würde er ja bedeuten, jede Brücke über die wir laufen könnte jederzeit zusammenbrechen. Stell dir mal vor, wir machen jetzt die Truhe auf und dann einfach Voll furchteinflößend machen wir? Warum laufen wir hier durch die Gegend? Das ist doch Irrsinn. <lacht> Bin ich der Einzige, der denkt, dass das eine schlechte Idee ist. So, äh, und ich hoffe auch hier ist irgendwann Speicherpunkt. Ne? So, wie komme ich jetzt bitteschön hier durch? Muss ich die Lava abstellen? Wie soll ich denn das machen? soll ich überhaupt hier schon rein ich habe so gefühl wenn ich die story machen würde dann wäre das erstmal einfacher ne? so gefühl hier ist schon ein bisschen schwieriger als was wo ich weiß auch gar nicht was für ein level so die gegner storymäßig gerade sind ne? ich glaube die gehen auch schon so auf level 60 zu so hier geht es weiter ne glaube ich gibt es auch schon wieder zwei nee. so der heilige äh, heiliger tank abgelaufen der hat jetzt hier so eine dings hier heiliger Atem aber ich sehe irgendwie nicht so einen Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist das denn da oben? wir sagt mir jetzt irgendwo ein Speicherpunkt, weil wenn ich, weiß nicht, ich nehme mal irgendwie, weiß nicht, zur Sicherheit, meine Bossgruppe, ja? ja. Weiß ja nie, ne? Oh, ich habe lieber keinen Speicherpunkt. Oh, danke danke danke danke <lacht> so sieben stunden haben wir wieder gespielt also sieben stunden habe ich schon wieder auf screen irgendwie gelevelt ge gesucht gehackstückelt, hackt. <lacht> und ja was ist hier nichts vielleicht sind wir auch zu früh ja vielleicht muss ich storymäßig mäßig irgendwann und ich bin schon viel zu früh hier hingegangen ne? weil dann hätte ich ja wohl dieses ding nicht kaputt machen können und was zum was das hat denn Boah. ja vollkommen sonst hier eingegangen gibt es doch nicht ja toll weil essen jetzt hier gar nichts so na gut aber wir haben ja noch ja, haben wir noch zwei andere dinge Ja, die wir erkunden können. Vielleicht gibt es da was, Also ich habe schon wieder hier irgendwie gesagt, was. Wie kommt man dann da an diesen Dingen dann vorbei? Weiß ich auch nicht. Egal, vielleicht gehe ich aufs Screen noch mal rein. Guck mich hier noch mal um. Keine Ahnung. Also, aufs erste sieht jetzt nicht so aus, ob ich hier weiterkomme. Ja, vielleicht ist das hier Postgame-Content oder so, was weiß ich. So, jetzt gehen wir erstmal wieder den ewig langen Weg nach draußen. So. Und jetzt sah es von hier so aus, als hätte ich da irgendwie noch hochgehen können, ne? ja, ich schneide euch mal rein, wenn ich hier was finde. Okay, ich bin mal beim nächsten Ding näher. Und ja, in dem Ding war übrigens nichts drin, ne, wo ich gerade war. Und ja, ich befinde mich gerade. Ich äh, keine Ahnung, wo ist dat? das? Das in der Nähe von Dings. Ja, äh, äh, äh, da ein diesen einen Turm. Und ja, jetzt passiert hier war nur weil wa ich, wa ich nicht als erstes in diesen eigenen Gebiet gegangen bin. Das gibt es jetzt einfach nicht. Ich habe die Grotte untersucht, da war nicht viel zu äh, untersuchen und ja, wir haben nichts gefunden. Irgendwie geht es ja nicht weiter, keine Ahnung. Und ja, jetzt sind wir hier und guck mal, was hier passiert. Ich glaube, hier wird kein Sperr rauskommen. Vielleicht kannst du eben mit dem Ring des Hexers zerstören. Oh. Ja, zerkrümmelt wie ein Keks. Trotz seiner Fehler, alte Mann besitzt so eine gute Intuition. Was soll das heißen? Trotz meiner Fehler, lasst uns reingehen. Gehen nur voran, ihr ungeduldigen Haufen. Gut, ich bin mal hier. Eine also ich, Gebiet, wo wir irgendwie was machen können, Können wir ja noch mal unseren, weil mir ist doch genau das exakt gleiche Gebiet. Warum ist denn jetzt hier wichtig, ob ich jetzt in diesen einen reingegangen bin? Zuerst oder in dem hier oh, gibt es einfach nicht. Bei Musik. Ich hab so ein Piepen irgendwie gehört. weil ich noch mal meinen Ring hochballern? Das ist also auch ein Erkrienen. Ich habe mehr davon auf der Welt zu geben, als wir dachten. manche ihr anderswo gibt es noch mehr davon? Ich glaube schon. Es gibt viele Orte auf dem Planeten, die noch keinen menschen keines Menschen Auge gesehen hat. Sieht es aus juri Ich muss nur da genug genug gehen, oder? War schon wieder hochgelevelt Ah, da haben wir es, mich sehen die Geometrie hat sich bereits verändert, das heißt, Zeit für einen Probeschuss. Wow, der hat sich ganz schön aufgeladen, er ist schneller geworden und reicht jetzt weiter. Der Größe das ist die Größe des Ringes Hexers nachzuurteilen, scheint er sein Limit erreicht zu haben sollte für unsere zwecke ausreichen ich muss schon sagen es ist erstaunlich wie viele verschiedene effekte er haben kann also es ist so meiner meinung nach sind all diese effekte unterschiedliche arten wie er mit sich selbst reagiert nun die hohe affinität von er und durch anwendung dieser effekte auf verschiedenen objekte wurden die blaster und magie entwickelt kommentiert mana ist er will als magie in verschiedene attribute unterteilt sie setzen energie frei und werden dann zu wieder zu er sollte er uns also geholfen, unseren Alltag zu bestreiten. Hm? Ja, alle wissen schon mittlerweile was ja, ich gebe. es Auf nein, deine erklärung sind nur ein bisschen zu kompliziert. Aber unsere Zivilisation, die auf Er und Blast hier neigt, sich dem Ende entgegen. Wir haben immer noch äh, elementar Geister. Ja, wir haben noch etwas Zeit, bis es sich auch damit vorbei ist und bis dahin Geld verwende es oder verliere es. Ja, du hast recht. Wir sollten dankbar sein, dass der Ring des Hexers jetzt noch nützlicher ist. Okay, erhöhte Reichweite. Wo braucht ich denn? das denn? Ganz schön auch einige Orte, ne? Mal ganz kurz hier. Ich überlege gerade, wo kann man denn hier irgendwo noch hin? Da sind wir. Da war nichts, glaube ich. Da glaube ich auch nicht. weil Ach, das ist ich überlege, kann kommen denn hier hin, wo irgendwie was war? Fällt jetzt gerade gar nichts ein, irgendwie nicht. Ne? Ja, ich werde wahrscheinlich durch die ganze Welt erstmal rennen und gucken, ob wir weiterkommen an einigen Orten. Ob war, Weiß ich nicht Verschiedene Orte freischalten können. Jetzt ja das ist ganz schön weit ich weiß dass da in den dings irgendwie was war im in den eisschollen von was weiß ich schlag mich tot dieses eine ding konnte ich glaube ich nicht erreichen ne? ja ich kann mich erinnern dass ich einige orte hier versucht hat abzuschießen und dann habe ich irgendwie was nicht erreicht und juri war dann irgendwie so hmm. also was okay bin schon wieder hier. auf ja, einer anderen perspektive oder was jetzt Keine äh... ahnung wird alles klar obwohl allerdings steht glaube ich hier habe ich gerade gelesen ne? besuch eine grotte äh... Das heißt die erstrecke sich über die ganze welt so, gibt es vier von den dingern wegen vier elemente würde ich jetzt so denken vier Elementare, Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht kommen jetzt irgendwie weiß nicht an vier verschiedenen orten hin aber wir kommen immer zu diesen grotten ja anscheinend ähm, ob das war kaputt gegangen Vielleicht war gerade in der Luft. Ja, ich habe es gesehen. So, Guck mal, Irgendwie sieht das ja genau gespiegelt aus. man ist das Nicht exakt der gleiche Ort. Sieht aus wie exakt der gleiche Ort, oder? Da ist wieder so ein Lavafluss und so, wo ich nicht vorbei kann. Will ich mir jetzt hier nur ein warum ist dieser kleine weg da wenn da sowieso wenn man sowieso hier laufen kann alles klar vielleicht muss ich auch einfach nur langsam laufen und dann komme ich irgendwie da vorbei oder so ich weiß es nicht vermasse ich mir jetzt hier irgendwann wenn ich jetzt schnell hingehe die sind auf jeden fall die gleichen monster laufen laufen also ich nicht kämpfen so wenn wir jetzt wieder hier an so ein Ding dran kommen und äh, wir kommen da wieder nicht weiter dann ja weiß ich auch nicht wird schon gerne irgendwie weil nicht irgendwas machen können ich meine was willst du so ihr geben ne zu tun keine Ahnung. Ja, ich muss niesen. Okay. mit Aufbau. Oh, Folterklinge. 1 Beta, aber die habe ich glaube schon. Ne? Oder? Ja. Boah. Alter Müll, dem brauche ich doch gar Also, du Spielzeug für mich jetzt. Ey. So, also mal wieder hier. Ahnung, weil er sieht auch vom Aufbau hier alles genau gleich aus. Das war ein Speicherpunkt, es nicht bei Thron gibt es ja ein paar, aber Leucht Leuchtfeuer um. man okay, dann würde ich sagen, ich gehe zu den nächsten Dingen und dann gucken wir mal, was da noch passiert. Ne? Und ja, dann sehe ich euch wieder gleich. Bis später. So, ich stehe vor dem nächsten Ding und wir gehen jetzt mal rein. Das ist in der Nähe von Safias Und ja, ich nehme jetzt mal stark an, wir können jetzt auch hier rein, ne? Okay, keine katzen alles klar. Einfach nur den kaputt machen. Ja, warum nicht? So, Natgebiet sieht... Nee, das sieht ein bisschen anders aus. alles klar, wollen wir mal auf hat das da drinnen, auch irgendwie anders aussieht. Wenn da jetzt auch wieder dieser Feuergott ist, ne? ansonsten ist das hier bisher eine Ich will jetzt nicht sagen komplette Zeitverschwendung, aber da wir jetzt schon besser in Ringen haben, aber also ich nicht. Ich verstehe diesen Ordner nicht. Vor allem, der sieht jetzt wahrscheinlich genau so aus wie in den anderen beiden Orten, ne? Aber vielleicht bin ich ja etwas zuvor eingeschnappt. Vielleicht komme ich jetzt hier auch ein, ein komplett neues Gebiet rein. Vielleicht ist ja alles aus Eis darin. Weiß man ja nicht. das ne? mal sehen. Ich, ich würde mir nur wünschen, der Weg gehen wird nicht so lange dauern. Ne? Ich bin jetzt hier schon zwei Minuten am Laufen und ich brauche zwei Minuten ehrlich, um hier runterzulaufen. Das ist schon ein bisschen krass. So, hier ist jetzt alles gefroren. Pass auf. Ja, sieht genauso aus wie... Ja, dann beiden Orte. Ich verstehe es nicht. wer hier gibt es nichts zu tun. Das ist eine Ruhe. Dann sehe ich schon, wie Sachen kaputt gehen. Hi. Spezifik. Okay, wesentlich stocken wir bei den dingern ein bisschen auf. No. Ich hoffe jetzt wirklich nur bei meinen Ring jetzt nicht irgendwie so ein Feuerelement element hatte dass ich jetzt nicht feuerviecher damit abschießen kann ne? das wäre ein bisschen doof <lacht> ja, aber das sieht jetzt ja echt auch wieder genau gleich aus ne Gülliger stachel habe ich gar nicht dann gibt mir grimm clown oder so das Sind irgendwie die Teile, die ich für alles brauche? Gerade ich will wissen, wo man die ja kriegt. Also, mit ich will wissen, wo man die ja kriegt, will ich natürlich nicht wissen, wo man ja kriegt. Das ist neu. Okay, Aber ich will jetzt hier noch ein Rest erkunden. Erstmal, okay, vielleicht sieht das gebieten doch ein bisschen anders aus. Vielleicht ist das hier doch richtig ich bin jetzt die richtige Reihenfolge gegangen, weil wenn ich jetzt hier als 20 gegangen wäre, dann hätte ich ja meinen Ring des Hexers nicht hochleveln können. Ne? Äh, Feuerbrunnen, den habe ich, glaube ich, schon. Ja, Dreckverflug Also ja, jetzt meiner anderen Reihenfolge durchgegangen wäre, dann hätte das nicht geklappt, habe ich so das Gefühl so ich hoffe jetzt passiert auch irgendwie was wenn ich jetzt dahin gehen ne Kattzen also, aus ultimative Waffe irgendwas irgendwas ich bin, bin jetzt ganz offen also ob da irgendwas passiert Und ich gehe nicht schon wieder raus ohne dass irgendwie gar nichts passiert ist am Ende des Tages äh, gucken wir mal so ähm, ähm, ähm, hier so, komm nichts nichts komm schon was sind das für orte erwarten bestimmt irgendwann voll bosse oder so eine völlig überstarken bosse ey. so legendäre drachen oder was weiß ich in final fantasy 6 aber bald irgendwie verteilt in der ganzen Welt, ja. Aber jetzt wieder nichts zu tun, geil. Ähm, das heißt, ähm, wir kommen ja irgendwann zurück. Nehme ich mal an, wenn mir was passiert, wann auch immer das sein mag. Ich will jetzt mal, ich komme jetzt einfach mal nachdem ich die Story beendet habe, zurück damit ich jetzt hier nicht jedes Mal rein muss. Gut, ähm, ich gehe noch mal in die Eisschollen von sophias So heißt das, glaube ich. ne? Und guck, ob ich irgendwie dieses eine Ding kaputt machen kann mit dem Ring, und ja, dann weiß ich nicht, kommen ja so, so ein paar Sachen ja, die ich dran hänge, wo ich äh, vielleicht mach noch den Kampf gegen Druid und gauch Ich weiß nicht, ich lasse mich schon mal einfallen. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt noch gleich. Also, bis gleich. Okay, ich habe noch so ein Ding gefunden. Also, ja, hier, das sind die, die wir schon besucht haben. Nee, die sind da, da und da, aber ich bin hier und ja, da ist noch so ein Ding. Anscheinend gibt es doch vier von diesen dingen Habe ich jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, das wären nur drei gewesen. Und ja, dann schauen wir hier auch noch mal rein und besuchen diese Grotte, in der wahrscheinlich nichts drin ist. Ja. Er kräne. Also ich hoffe jetzt, es gibt auch vier und ich, dass ich, hatte jetzt noch fünf gibt oder so, ne? Eäcrene, Jusoria, Desia, Tablizia, Elizia. Also ich gibt es noch mehr von den Dingen, ich weiß es nicht. Ich schaue mich noch mal um, aber ich würde sagen vier reicht doch, oder? Ich weiß nicht, warum ich die mit den vier Geistern jetzt irgendwie in Verbindung setze, aber. wir äh, erschließt sich für mich irgendwie ist eine passende Zahl deswegen sage ich jetzt aber es gibt vier aber ich werde noch weil äh, ich durch die Gegend fliegen und gucken ob ich noch mehr von diesen dingern finde aber ich meine so viele dürftest du eigentlich nicht geben ne? ich habe nicht so viele schon ja überflogen die ganze Zeit so erstmal gehen wir hier wieder rein und holen uns nichts ne? so läuft das hier ab nehmen äh, ich schätze jetzt mal in der gott hier wird es auch nichts geben aber ich könnte mich natürlich irren, So schon wieder zwei Minuten hier durch die hand Ich bin noch nicht mal da drin. Das Schlimmste ist der ganze Weg hier rein und raus zu rennen. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, da hätten sie auch irgendwie, also nicht Abkürzungen machen können. soll jetzt mal wieder hier den großen grotten voller nichts mit sehr langweiligen truhen jetzt auf der zeug was ich hier drin finde ist auch nicht so das ist nicht mal wert die gegner die ich hier kämpfe dauern ein bisschen zu lange zu bekämpfen ich sehe bis jetzt noch nichts positives an diesem ort <lacht> myster kugel die habe ich noch nicht so oft aber ich bin mir ziemlich sicher die kann ich irgendwo fahren wenn ich wollte Da ist ja wieder so eine brücke und wie so ein lava dingen nee. ja, da oben das gebiet sieht genauso aus wie ich glaube das erste brandverbreiter da ist eine neue waffe glaube ich glaube ich Nö. Ich meine, neue Waffe Hab das doch schon alles hergestellt. Leute, ey. Na, jetzt geht hier nach links. Jetzt noch mal so ein Dingen Ariman, den habe ich doch auch schon. So, hier ist wieder nichts. Ne? Pass auf, ja, <lacht> was ist da für ein Ort. haben ist ja nichts los ja, und dann sehe ich euch wieder im nächsten ding ich werde nur den rest der Grott hier erkunden und den mittelmäßigen Loot hier einsammeln und dann sehen wir uns dann was auch immer ich als nächstes mache also bis gleich so gucken wir mal wenn ich raten müsste dann würde ich sagen ich muss so schießen. was was Den konnte ich doch von hier aus locker erreichen. Ich, oh. Okay. Äh, ah, oh, alles hier drin. Lapis Lazuli. Warte mal, Watt. Reduziert Zeit der Unbeweglichkeit nach Verwendung um 50 Prozent nach Verwendung von Watt. Boah. Ich habe ein Item bekommen, das kaputt ist. aber nehme ich jedenfalls noch nicht weiß, was macht. Verwendung von Zauber, Verwendung von Items, ich verstehe nicht. Also in Bildung, ein bin ich nur einmal, sieht ja alles ein bisschen mehr geschmolzen aus. Na gut, okay, weiß also nicht. Äh, was Weiter gibt es hier nichts mehr zu sehen. Aha. Wusste ja noch mal hinzukommen, war eine gute Idee. Nachdem wir ja mit äh, diese, diese kleine Szene mit Alfred bzw. Cypher gesehen haben, und ich recht. Ey. Hey, ähm, darf ich dich mal was fragen? Petty, klar, warum geht's denn? Cypher hat dieses Grad gebaut, richtig? Ja, so viel haben wir inzwischen festgestellt. Hm, aber was genau ist auf der schwarzen Hoffnung eigentlich passiert? Warum sind alle an bord plötzlich zu monstern geworden seit unseren treffen mit seifer hatte ich eine theorie dazu ich habe mal gelesen dass ein plötzliches eintreten von lichter eher so etwas mit dem körper anstellen kann es kommt häufiger vor als man denkt aber wer würde so etwas tun und warum ich tippe auf alexei ich hätte nie gedacht diesen namen noch mal zu hören in Auftrag ist auftrag die sirenenzahn der schwarze hoffnung Er könnte am Bord des schiffs irgendeine formel eingesetzt haben deswegen war sie dauernd so wütend auf ihn ne? da macht aber irgendwie keinen sinn sie hat doch ihre erinnerung erst seit kurzem wieder also warum war sie dann wütend auf ihn sie hätte sich doch gar nicht erinnern müssen an ihn Er hat eine gesamte mannschaft herum experimentiert und oh, das ist furchtbar ja das klingt ziemlich einleuchtend wie fährt einleuchtend und ich vermute er hat versucht die kinder des Vollmonds zu beschwören die sind ungefähr so mächtig wie Estelle und er brauchte ihre Macht, um Saude wieder zum Leben zu erwecken. Und dieser miese Plan verwandelt Cypher und alle anderen in Monster, Monster, die Cypher mit seiner Klinge von ihren Elend befreite, und Alfred wurde dafür verantwortlich gemacht. Sorge dich nicht um mich. Ich habe nicht ansatzweise so gelitten wie Cypher und die anderen. Ich habe getan, was ich tun musste. Ich wünsche nur, ich wäre nicht verletzt worden. Patty. Aber das ist alles vorüber. Alexei ist auch tot. Götten, der Hut und das Schwert, Seifer, das Gegenstände waren es, die mir half mein Gedächtnis wieder zu erlangen. Ach, da okay, das macht mehr Sinn. glaube Ich ich kann nicht fassen, dass du dein Gedächtnis die ganze Zeit schon zurück hattest. Du sagst also, dass hier ist auch Seifers letzte Ruhestätte. wie Bitte, nachdem Seifer sich verwandelt hatte, wollte er sich vermutlich selbst vom Erdboden tilgen. Er hat sich also sein eigenes Grab geschaufelt. Seifer. Meinst du wieder? Du kennst doch mein Motto, oder? Heulen bringt gar nichts. Dann gehen wir besser. Ich werde wieder kommen Cypher. So, ich habe gewusst, hier noch mal zurückzukommen. War jetzt zeitlich gut. So, jetzt gehen wir noch mal nach links, gucken mal, ob da was zu machen ist. Aber ich glaube nicht, ne. Mir ist auch noch ein Ort eingefangen wo wir den Regen des Hexers noch ausprobieren können und Sachen kaputt machen können. Und zwar, ich habe den Namen dieses Orts vergessen, äh, wo wir silf bekommen haben. Da waren, glaube ich, eine Menge Steine irgendwie im Weg, die ich noch nicht kaputt machen konnte. Also müssen wir, müssen wir, also können wir da mal irgendwie durchrennen und gucken, ob wir da noch ein paar Schätze finden. Ansonsten fällt mir jetzt gerade kein anderer Ort ein. Ich bin jetzt so mal, weiß nicht. Ich habe mir die Ort hier so angeguckt, so äh, ne, ne, ne, und bin irgendwie so im Kopf durchgegangen, so warte mal, ist da irgendwas zum zerstören? Ja oder nein, weil ich jetzt nicht unbedingt dahin durchrennen wollte und so, ne. Aber der einzige Ort, der mir jetzt noch eingefallen ist, ist hier der Ort von Silf, also was hilft bekommen haben. Und da können wir mal schnell hin und gucken weil da weiß ich da sind ein paar sachen zum kaputt machen dingens in mount hemsa da waren auch ein paar felsen aber die haben wir schon alle kaputt gemacht ne? also ist das glaube ich so der einzige ort jetzt noch oder war hier auch noch irgendwas ich glaube nicht ne? Eisling haben wir gerade geguckt da war glaube ich auch nichts, außer wir können jetzt irgendwie was mit dem Lampen machen. Da war glaube ich auch nichts. Da waren wir gerade. Also ja, Rellevise senke. Also ja, da ist der einzige Ort, der mir jetzt noch einfällt, wo wir Sachen kaputt machen können. Ey, wo bist du in er gekommen ich, ich fühle mich hier einfach zu hause es beruhigt mich wenn als ich von zu hause äh, zaude herabfiel da hast du mich gerettet oder du hättest das allein nicht geschafft in der tat das war es doch bei den sanden von korgo Jogo die dachte, äh, dachte dich dort gesehen zu haben in anderen worten hast du mir schon zweimal die out gerettet dann bedanke ich besser bei ihr nein ein dank ist nicht nötig die dinge haben sich jeglich so entwickelt wie du leider feststellen wirst neigen leute die man rette dazu ziemlich dankbar zu sein ich sollte auch erwähnen dass du mir aufdrücklich zu retten warum hast du Duke so sehr unterstützt was hast du dir davon versprochen vielleicht wäre die bessere frage auf wen sie abfährt bist du verliebt ich hatte nicht in betracht gezogen dass ich mich mal emotional verbunden fühlen könnte und warum dann um vaters vermächtnis weiterzuführen ihr vater Vater begleitete Tug auf einer langen Reise und kämpfte stets Seite an Seite mit ihm. Wenig vermochte ihn zu berühren, aber duks Reise befreite bereitete ihm unaussprechliche Freude. War wow, meine Nase juckt voll. Sie wurden enge Freunde und so empfand ich eine Schuld, dies zu begleichen. Ah, du bist also ein Lucifer, du bist also Lucifer Tochter. Wow, eine komplette Entleckser Familie. Das ist unglaublich selten. Insbesondere deshalb, da wir Intellectia uns dazu entwickelt haben, von er selbst vorgebracht zu werden. Ah, kein Wunder, dass sie alle so einzigartig aussieht. Abgesehen von meinem Vater und mir, habe ich noch keine anderen intellexia kennengelernt, der Verwandte hat. Und doch fühle ich genau wie er, wenn es um Familie geht. Ich hatte das Gefühl, dem engsten Freund meines Vaters helfen zu müssen. Haben auch die Ritter im Namen Dux gehandelt? Ich schätze, die haben nur ein im Auge behalten dann Haben sie seine Bewegung an Duke verbildet oder korrekt? Das letztendlich entschied sich Gu Doch letztendlich entschied sich Duke für den schwierigen Pfad. Doch ist Zeit, wenn wir einen Fagus besiegen können. Da muss Duke nicht kämpfen. Ja, du meinst, wir können ihn aus dem Spiel nehmen? Es ist wahr, er würde unversehrt davor ent entkommen. Mein Gott, vielleicht könnte er sogar zu einem friedlichen Leben voller Ruhe zurückkehren. Also wenn ich euch richtig verstehe, müssen wir diese Biester am Himmel loswerden. Bis gestern. Ja verdammt. Heiligen mutige Vesperia. Hey Sylvie. So wie du von ihm sprichst, das ist Liebe, Kleines. Ich auch wenn es so ist, es liegt in der Vergangenheit. Ich bin kein kroma mehr. Ich bin jetzt ein Geisteswind ist die sanfte Brise in seinem Rücken. Es leiste das leiste Flüstern in den Bäumen, dass ihn in Sicherheit für leiste, das leise meinst du? Keine Ahnung. Da war glaube ich ein Schreibfehler, aber ich sage ja nichts. So, dann rennen wir ja noch mal durch. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier eine Katze eigentlich gesagt kommt. Also wenn ich aktiv auf der Suche nach solchen Sachen bin, dann finde ich echt selten was. Ne, aber Prinzessin auf Hochturm. Oh cool. Oh, oh nein, ich werde mit dir zusammenstoßen. gehen wir bitte aus dem Weg. Cool. Mir fällt auch ein? Ich habe noch gar nicht von dings hier von Carol irgendwie hier ausprobiert. Der. Ja. wir haben alles. 2, 3, 4, 5. Also mit äh, Repeat nicht mitgerechnet. Müssen wir acht Charaktere haben, ne? Also Patty, Flynn und Raven fehlen, glaube ich, noch, ne? Cool. So, aber ich habe jetzt nicht äh, damit gerechnet, hier so einen so Busch noch zu finden. Ich habe ehrlich gesagt so die Felsen noch im Kopf gehabt. Aber guck wir mal. War. Ich meine, ich nehme alles, was mir ja angeboten wird. Okay, so ruhig, jetzt irgendwie. Ist hier überhaupt Musik? Ja doch so leise irgendwie. Wie wurde ich da bitte schön von hinten angegriffen? Ja. Ich habe Bock gar nicht zu kämpfen. Ich will eigentlich hier wichtigere Sachen machen. Wie das hier zum Beispiel. Na, das ist auch verbrennbar. Was? Roter Salbein. Muss ich jetzt gerade nicht unbedingt haben. Was ist das für ein Ding? Hab ich auch schon mal dagegen gekämpft? Ja, anscheinend schon. Das ist irgendwie so neu und selten aus wie so ein Metallschleim aus äh, aus der Dragon Quest Serie ein ja, voll viel XP geben die aber voll schwer zu erledigt sind so ähm, wir haben so eine Puppe bekommen ich meine das auch was aber ich hätte gern was was herzhaftes hat <lacht> sich so auf Dauer lohnt Für eine neue Waffe ultimative Waffe da wäre uns schlecht ne? irgendwie so was na, ich hätte schon mit den Ringen Level 4 Jängen kommen können dann, ne? sagt mir nicht, da sind weil nur so Kräuter versteckt. Ich meine, so sehr fixiert auf Stat -Boots bin ich jetzt nicht hier. Na, no, ich habe mich gesehen, hat mein Dings abgelaufen ist. Sagt euch, mal kein Unterschied hier mit diesem einen Effekt von Repeat angeblich heiliger trinke länger anhalten. Ich, für mich ist länger irgendwie, wenn, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich habe vergessen. Oh, ich habe, ich habe das meiste Zeug um mich herum gesehen und habe gedacht, ja, ist jetzt an. Ja, dann ja, mein Gehirn war ausgeschaltet da, dem Moment. Keine Ahnung mit Verlängerung von heiligen Trank. Stehe ich irgendwie so, ja, du setzt das jetzt ein und kannst du durch das ganze dungeon hier rein und raus rennen und das ist immer noch nicht abgelaufen das ist für mich eine verlängerung Na, warte mal ich glaube da oben war es ich noch mal durch das ganze Beet hier durchrennen glaubt man mhm. sie stehen sich hier nicht ja voll in dem weg damit ich hier auch durch kann er zum Beispiel das wäre schon wieder böse ausgegangen ich glaube hier war noch was ne? oh, ich vergäche ich hallo können hallo können da ist in dem boden hm. Wäre aber auch echt kein Ort jetzt nur ein, wo ich noch mal mit dem Level 4 oder 5 er Dingern was machen könnte. Da muss auch mehr. Ich konnte bis jetzt nur zwei Orte hier mit vernünftig erkunden. Kann irgendwie nicht sein. Das ist jetzt der zweite Ort, wo ich mit einem besseren Ring irgendwie was machen kann. Muss man nachdenken. Oder ich muss gleich noch mal echt durch alle Quests, äh, durch alle. Dungeons hier rumlaufen, ob ich echt gar keinen Bock habe ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so ja kann ich wieder normal aus gut. ein Ding ist abgelaufen, geil. So, irgendwas muss ja noch sein. Mitte lasst da nicht irgendwie Kamille oder irgendwie so was drin sein, ne? Ja, voll langweilig. Hier ist glaube ich noch was gewesen, ne? steht jetzt genau davor, ey. Ja, wieder weg er tut überraschend wenig passiert in letzter Zeit, aber trotzdem ist es immer noch da. Boom, zack, weg bist du. Ich glaube, weil meine Charaktere einfach zu schnell sind und ja, ich kann nicht mehr wegrennen. Ja, das ist noch eine Truhe. Merkurius habe ich die schon. Ich glaube, ja. Ne. Nö. Was ein schweres Quecksilber ist möglich, den Träger den Schwert eine beliebige Form zu geben. Okay, das Ding ist voll schwach und hat keine Fähigkeit. Das hat auch eine Dingens-Teufelswaffe. Eine stelle ich mir jetzt irgendwie nicht so vor. Müsste doch irgendwie, weil nicht das dämonische Schwert, das dafür bekannt ist, Seelen zu fressen, irgendwie so eine Beschreibung haben. War jetzt echt, haben die bewegen sich aber auch nicht weg? ne? Boah. ich will mich auf den Arm nehmen? Ich habe eine Idee na komm auf mich los jetzt geh weg <lacht> ich bin klüger als das spiel da kommt schon direkt hey, das heißt ich müsste jetzt schon wieder zwei Kämpfe machen So also klatsch dann war ich aber tot Da war noch eine Truhe, ne? Hey, irgendwo war ich irgendwo ab eine Truhe gesehen gerade. nur wo? Wie komme ich da hin? Äh. Boah jetzt nicht echt, oder? Okay. Also auch nichts, ist eine Truhe, aber so eine Sackgasse. Da ist noch ein bisschen, aber da geht es nach unten irgendwie irgendwie oben bei der Arnold Truhe, die mir empfehlen war. Außer ich komme jetzt hier den ganzen Weg so nach links. War Boah, ehrlich, Boah. Ja, der kotzt mich so an. Also, ja. Boah. hier noch ist. Geht man hier so tief rein? Boah, und dann alle für das. Ey. Gut, äh, ich noch mal zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie ich an diese eine Truhe dran komme. Da war noch eine Truhe. Aber die werde ich dann, weiß ich nicht, auf Screen einsammeln, weil ich jetzt kein Bock jetzt, ja boah. Und die ganzen Kämpfe ich wir geht oder Heil, heilige Kraut und das so was aus heilige Tränke und so und ja, ich sehe euch damit ich die letzte Truhe gefunden habe und ja, also bis gleich.